Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty, Modern Warfare 2 und wir sind gerade irgendwie mitten im Kampf drin. Äh, ich habe schon ein bisschen nicht mehr gespielt ehrlich gesagt, aber ich weiß nicht ungefähr wo wir sind, so mehr oder weniger. Der ist schneller weg, was ich dachte. Ähm, muss ich da drin, schießen noch einer raus, fixer. Wir stimmen gerade irgendein Haus. Aber ich hab's beledockt. Ich habe mich vorhin schon gewundert, wieso ich so komisch spawne, wenn ich einfach äh, schon halb tot bin. Aber ich glaube, das lag daran, wie ich gespeichert wurde letztes Mal halt. Ist ein bisschen kacke, aber kann man jetzt nichts machen. So. Ay, ja gut, ich muss dem folgen, dann kommt er zu mir. Klar. Und wir haben den nächsten Kontrollpunkt erreicht. Schießt jetzt einfach mal auf sie. Ich hoffe, das ist richtig. Ramirez. Perfekt. Ach so, sieht drüben. Rüben. So, dass er mich vielleicht nicht gerade sieht. Dahin. Ist schon heftig, wie einfach das ist im Krieg eigentlich so. Also ja, einfach. Es muss zuerst einer hinkommen, dann macht er einfach nur mit dem roten Punkt so eine Markierung auf dem Koordinator und die schießen da einfach mal hin und. Ja. Fertig. Ist schon heftig. ich darüber? Wahrscheinlich viel weiter oben. Ist es ein Golfplatz? Der ja, Klasse ist es ein Golfplatz. Klar, ich check das jetzt. Klar, wir sind ja schließlich in Amerika im reichen landen so. Da braucht es einen Golfplatz mittendrin. Hi. Ich gehöre zu euch, ich muss da mitkommen. Ist offen. wow, guck mal. An. Okay, mein Controller ist ein bisschen komisch gerade, aber naja. Jazz. Ähm, yes. Ich bin immer noch geflasht. Ich muss sagen, für ein PS3-Spiel sieht es meiner Meinung nach extrem cool aus schon mal. Also. Seit den ersten CODs ist COD-MW vor allem schon und MW 2 jetzt auch extrem besser geworden, extrem detailreicher. Ich dachte mir doch, da unten habe ich einen gesehen. Kann das sein, dass er schon tot ist? Ja, mal ganz kurz noch. Nach. Alter. Okay, wir lernen noch mehr über die Story. Ich bin gleich wieder da. Dann. Sir, sollten wir nicht zurück zum Kampf? Es gibt noch genügend zu kämpfen, McTavish. Schön, dass Sie es aus Südamerika geschafft haben. Sie treffen sich mit der sechsten Flotte und führen den Gegenschlag an. Gefangener 627. Er ist der Grund dafür, dass Makarov durchgedreht ist. Aber wir können nicht zu ihm. Rohrinseln, Sir? Die Russen verwenden sie als Raketenstellung. Die Arbeiter sind ihre menschlichen Schilde, also können wir nicht einfach die ganze Plattform hochjagen. Und die hier ist noch am schwächsten verteidigt. Männer, ich weiß, ich verlange hier viel von ihnen allen. Sie verteidigen sie, daher wollen wir sie. Besonders, wenn wir so an 627 rankommen. Oh Gott, ich hasse dieses Setting unter Wasser so. Ist ja, dass das, was ich gar nicht gern habe. Ich mag diese Tiefe einfach nicht, gar nicht wirklich, ich... ich ja. Da gab es genug Spiele, auch bei Bioshock, wo ich Probleme damit hatte, beispielsweise. Und zwar nicht einfach, weil etwas passiert, sondern einfach die Angst, dass etwas passieren kann, irgendwie. Oder dieses Gefühl, dass was passieren kann, vielleicht besser. Angst, Panik, mh. Vielleicht nicht unbedingt, aber wirklich komisch. Aber hier wird 100% Pro kein Wal oder Hai und man sieht auch nicht wirklich viel, also von daher geht es jetzt noch. Aber es ist schon ein bisschen eklig. Der einzig schöne Tag war gestern. Wir sind wieder Roach Sanderson. Ich hoffe jetzt mal, das war das einzige Unterwasserabschnitt. Der einzige Unterwasserabschnitt. Blöpp. Ich warte auf Zeichen. Okay, ich glaube, ich bin das Zeichen. Sollten Leichen nicht, vielleicht ist er zu schwer angezogen. Ich dachte Leichen schwimmen. Konnte ich jetzt nie ausprobieren, aber ich weiß es nicht. Also, ähm, jetzt ist die Frage: Da geht es natürlich hoch. Haben wir Schalldämpfer drauf? Die Submod, Schalldämpfer und Thermalvisier. Okay, das ist natürlich super. Ja, da guck mal. Ich lade sicher jetzt aber wieder nach. Kann ich da eigentlich zoomen? Nein, okay. Und wir stürmen. Oh, ich bin schon wieder voll gespannt, wie es weitergeht. Auch wenn es halt wieder nur eine Kriegsstory ist, dass ich ein bisschen. Oh, das war eine geile, okay. Das war ein bisschen offensichtlich halt gerade, aber naja. Ich stoß mal hier vor. Vielleicht ist das ja besser. Nein, das war doch keine Geißel. Ich ziel nicht mehr, dann sehe ich auch, was abgeht. Okay, die ist. Ja. Schieße ich auf Geißeln oder wird da eine erschossen, weil ich hier reinstürme? Wir übernehmen das, wir gehen weiter. Das ist Ghost? Ja, Ghost. Cool. Ghost kommt aber erst spät. Wobei nicht mehr viel. Ich glaube noch Black Ops und dann kommt es bald mal. Irgendwie so. Wer bist du? McTav ah, McTavish wieder. Passend. Hotel 6. Weitere Geiseln bei ihrer Position. Verstanden. Ich brauche ich 10 pro später. Ich ball mal die Schutz, äh, die Shotgun. Eddie. Äh, hey. Alter. Das ist meine Geisel. Oh, ich habe anscheinend irgendwas in die Luft gejagt. Feindlicher Funk. Ich glaube, wir kriegen Gesellschaftsherren. Nun zum Plan B. Wir deponieren hier C4. Los. Okay. Hier hoch. Da ist die Patrouille. Nicht schießen, bis sie näher sind. Wie zündest du denn damit R1 jetzt oder? Das war nicht die Waffe, die ich wollte. Aber na gut, dann kann ich gleich die Sniper mitnehmen. Auch die gehen wieder runter, na klar. Da nehme ich aber nicht die Sniper, da nehme ich den ihre MK mit. Da hat doch gar noch eine MK hier mit Maschinenpistole, da liegt hier. Mit Drohpunktvisier ist sehr gut, das wollte ich haben. Die Grenier AK 47 wäre auch nice, aber. Ja, sauber, das sieht doch besser aus. Durch. Bei dir auf Roger, ich sehe ihn. Ziel erledigt. Raus, Hotel 6 Team 2 evakuiert die Geiseln von den unteren Deck. Sofort auf die Oberdeck vorrücken und die restlichen Geiseln sichern. Over. Verstanden. Wir arbeiten da. Ende. Bist du, du bist eine normale Granate, bitte. Jawohl. Ah ja, links sind die Blendgranaten. Klar, ja. Wusste ich doch. Oh nein. Arschloch! Ich will mich mal direkt hier drin verstecken jetzt. Zwar ein bisschen kacke jetzt, weil ich voll im Feuer drin stehe. Oh. Hol mir die jetzt einfach mal und dann verstecke ich mir hier drin. Ah, diesmal folgt mir sogar jemand zum helfen, das ist natürlich cool. Ah, der Helikopter schießt doch nicht. Da. Scheiße. Ich behalte doch lieber mal die scar Hey, hallo. Ich nehme lieber eine Rakete. Wo ist dieser Drecksheli? Da ist er. Ich glaube, ich habe ihn nicht getroffen. Ich soll vielleicht eine Ska mitnehmen. Okay, anscheinend habe ich ihn doch getroffen. Boah, wie schnell bist du denn unterwegs, Dude. Das ist ja nicht normal. Okay, ich mag das Ziel bis hier trotzdem nicht. Ich bin kein Plan davon. Ich schmeiß eine Granate raus. So. Scheiße, Farm das ist das halb Auto. Okay. Was haben wir hier noch? Ich nehme jetzt einfach mal alle Waffen mit. Ist wieder ein fucking der Mal bis hier. Mann. Okay, ich lasse es sein. Was habe ich noch dabei? Ein werfen mit einer Schuss drin. Den brauche ich vielleicht noch. Ich glaube nicht, aber... Hä? <lacht> Hä, ich hole mal ein Spiel. Ich komm gleich, Jungs. Dann nehmen wir uns das mal also. kurz es ist natürlich eine thermal wie sie ist natürlich hier vom vorteil jetzt wo ich sage ich brauche nichts mehr wow, wow, wow, wow, wow. Ich habe auf sein Bein ein bisschen geschossen, mein Gott. Okay, es tut mir leid, ich weiß. Achso, der gehört zu mir, ich wollte den gerade messern. Los geht's. Ich habe dich nicht vergessen da drüben. Der sieht nicht sicher aus, Jungs. Also. Könnt ihr mir jetzt sagen was ihr wollt, aber die sehen nicht sicher aus. Auf keinen Fall. Achso, ich muss da raus raus. Ich wollte gerade schon gucken, wer da rauskommt. Ähm, Ghost kommt nicht mit? Sorry muss jetzt sein. Okay, wir haben es geschafft. Voll cool. Aber wir haben die Geisen jetzt nicht wirklich befreit. Also ich meine, die waren da voll mit C4 und so und naja, also. Vielleicht wurde das noch übernommen von den anderen Teams, aber naja. Lange Geschichte, dieses Gebäude. Das meiste ziemlich hässlich. Erst ein Schloss mit richtigem Kerker sollte jeder Belagerung standhalten. Es überstand jeden brutalen Winter. Die Besetzer hatten nicht so viel Glück. Das Kloster hat die Zeiten nicht überlebt. Im letzten Jahrhundert waren hier alle, die die Regierung nicht wollte, aber auch nicht ausschalten konnte. Unzählige lebende Opfer des letzten Krieges, von dem ich echt dachte, wir hätten ihn gewonnen. Aber es ist wohl wie beim Pferderennen. Wer auf das falsche Pferd setzt, hat Pech gehabt. 627 ist das Ziel, das Makarov will. Lassen wir ihn frei. Alles klar, und damit geht's los. Okay, das ist echt... Man hat ein bisschen den Wackel drin wegen dem Helikopter, aber das ist okay. Jetzt nicht, mehr. Oh, der war ein bisschen zu nah vielleicht. Die Jäger sollten sofort das Feuer einstellen. Das war zu nah. Ich verschaffe Ihnen etwas Zeit. Ein Mann in einem Kular bedeutet der Navy im Moment nicht fehlen. Verdammter! Ich dachte, das wären die Kunden! Naja, die Amis sind die Guten, das ist auf jeden Fall so. Auf gar keinen Fall würde ich da was anderes behaupten. Oh, der heli übernimmt das ja und wir müssen sonst wo machen was machen wir denn hier ich dachte eigentlich wir räumen zuerst oben auf aber versteht es noch nicht ganz ist der gefangene den wir haben ähm, also, äh, den gefangene den wir rausholen müssen entschuldigung gehört der zu den Amis oder ist der, also ist der ein kriegsgefangener oder ist das ein verbrecher den wir suchen weil der uns infos geben kann wenn wir befreien oder ich check das noch nicht ganz oder ist das der Typ, den wir vorhin rausholen mussten jetzt haben wir rausgefunden, dass der im Klass ist? Ich habe das nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Aber wir lassen uns überraschen. Ansonsten sehe ich es dann, wenn ich das Ganze editiere, eh nochmal. Also von da. Ja, ich gucke dann immer, ob alles okay ist in der Folge und so, weil das gibt ja ab und zu. Und das wäre kacke. Ich glaube, die kommen nicht weit genug. Du Idiot! Ich habe das hinbekommen und der wollte das nicht. Ich will jetzt ja, der Typ nochmal aufsteht da unten, deswegen schieße ich da lieber nochmal drauf. Will ich mich da einhacken, bitte? Da. Ein Laptop, der ganz zufällig. Ach so, also das war ein Secret-Ding. Okay, Entschuldigung. Stimmt, wir haben ja noch Collectibles. Kommt da nicht hoch. Okay. Das sind die gefangenen Trakte hier. Achso. Ähm, hier drin ist sauber soweit. Habe ich erst einen Laptop gefunden? Ich weiß ja nicht, wie weit ich schon bin, aber das sollte ja wohl was anderes sein, bitte. Wobei, ich habe mich jetzt auch nicht ewig umgesehen. Man könnte wahrscheinlich alle finden. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Ich glaube eher, das ist so ein Achievement Hunter-Dings. Oder vielleicht gibt es noch eine Zusatzszene oder so, aber... Das war schon die richtige Tür für uns, aber also die da drüben schon, weil wir müssen ja eh hier durch. Also, schlechte Nachrichten. Tja, ich bleibe mit meinen Waffen mal. Ist schon heftig, dass man das alles über ein System machen kann. Die könnten mir sicher von Hand aufstoßen, also Entschuldigung, aber ganz sicher. Ich mag ein nicht. Ah, ich kann ihn nicht mehr, weil der schon einen hat. Okay. Ja, doch, hier gibt es noch einen. Ja doch, damit kann man auch, wusste ich doch. Als muss ich das machen mit dem Einsatzschild, natürlich. Ja, kommt doch her, wenn ihr wollt, hier. Okay. Äh, ich beende mal die Folge, ich sehe gerade, wir sind bei 32 Minuten schon fast. 31 Minuten für mich, oh, vielleicht etwas so. Also, ähm... Ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen, hoffe euch hat es gefallen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Ich bin immer noch am Gucken wegen diesem Gefangenen, mich würde das immer noch interessieren, weil er hat auch eine Nummer und alles. Ich würde gerne wissen, ob das ein Kriegsgefangener ist oder nicht, aber ich finde das schon raus, keine Sorge. Äh, bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen, hoffe euch hat es gefallen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Mein Name ist der also alles Pop mit Zucker. Cheerio!